Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein Mann mit einer Armbinde, auf der drei Panzer abgebildet sind, kommt in eine Bar. Er setzt sich zur Bar und der Barkeeper fängt an und fragt ihn. Entschuldigung, aber was bedeutet diese Armbinde da? Sagt der Mann mit der Armbinde. Ah, ich bin kriegsblind. Der Wirt denkt sich, okay und spendiert ihm ein Bier. Kurze Zeit später, kommt ein anderer Mann, mit einer Armbinde, auf der drei Schneeflocken drauf sind, setzt sich an die Bar, und der Wirt fragt ihn wieder, Entschuldige, was bedeutet diese Armbinde?" Sagt der Mann, ich bin Schneeblind, woraufhin der Wirt ihm auch ein Bier spendiert. Es dauert nicht lang, kommt ein dritter Mann in die Bar, auch mit einer Armbinde. Auf dieser Anbinde sind drei Gänse abgebildet. Der Wirt fragt natürlich wieder: Entschuldigung, was hat diese Binde zu bedeuten? Der Mann sagt: Ich bin ganz blind. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, gebt mir ein Like, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite oder erzählt ihm einfach euren Freunden. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche wieder dabei. Beim nächsten Montagswitz. Und nicht vergessen, Freitag 16 Uhr gibt es auch immer ein neues Video. Danke fürs sein. habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Bye. <lacht>